Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Bei uns geht es heute mal wieder vor der Haustür in den Schnee. Euch erwartet ein tolles Winter Wonderland mit coolem Trail. Ja, er hat fotografiert. Können wir ja nichts dafür, wenn du so langsam bist bergauf. in echt fällt er uns immer davon. Und schwitzt weniger, deswegen friert er dann oben auch weniger. Deswegen brauche ich eine einmal. Ja, hallo. Am Monat gleich wechseln? Ja, noch das ist voll weiter. unfair. Und wir wechseln fünfmal am Tag. So groß ja. kann der Rucksack gar nicht sein. Den Kuchen auch nicht. Hey. Wie ja, mit deinem Kluft? Ja, der ist so stark. Ich glaube, du kannst das selber ne? Ha, ha, ha. Bei uns wird wieder Wasser aufgefüllt. Ich spare mir das heute. Letztes Mal war ja alles gefroren. Kein Bock auf so viel kaltes Trinken. Aber die Stelle hier ist schon cool. So, Schnee haben wir wieder erreicht. Gipfel noch nicht. Jetzt erstmal Stein. Oh, jetzt kommt der Wind. Oh. Jetzt schneit's leicht voll geil und da kommen sie schon daher ja hier ist ein kurzes Stück geil das hat es in sich aber wir fahren ja woanders runter deswegen ist uns das dann eigentlich wurscht aber das hat es jetzt schon in sich mit dem Schnee drauf auch noch. Ja, aber geht, geht. weniger Bremsen halt Fälle vergessen aber heute halt na, heute ist wieder komisch, wenn das mit Zeit ist. Ja, oben sind wir. Die allerletzten Meter. Yes. Ein bisschen Zeit für Spaß muss natürlich auch immer noch bleiben. Und wenn man gerade erst hochkommt, ist es ja eh noch ziemlich warm. Nur dann heißt es schnell umziehen, weil sonst wird es kalt. Wieder ich so. So, oben sind wir. Juhu! Bergheil. Bergheil. Hast du den Briefkasten schon kontrolliert? Unser also Briefkasten, aber was in die leider schaut, ist dieser Vandalismus. Jetzt haben wir das einzige Problem, dass man das Finanzamt die Rechnung nicht mehr schicken kann. Jetzt kriege ich nur die Lotteriesachen, aber die ist Oh! Weihnachten? Nein, nichts drin halt. Ach Mensch! Schade. Haben wir uns schon gefreut. Wir dachten, äh, uns hat jemand was Im gesehen. Winter haben wir das Problem, ähm, dass schneebedingt der Prüfträger nicht aufgeklopft ist. Jetzt haben wir meistens früher mehr viel Boss, gell? Sommer ja, auch, ja? Im Winter sind es die Engel. Weihnachten. Die vergessen uns auch meistens. Bestimmt sind es die Engel, ja. Ja. ja, okay. Also, falls jemand enger spielen möchte, ihr wisst jetzt, von unser Briefkasten Glück, Wir freuen uns über fast alles. Ja. <lacht> Ganz unkompliziert. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Der Inn schaut geil aus, hat die Vicky vorher schon gemeint. Ja, es ja, voll schön gerade. Ja, ja, das ja das sieht Spiel echt witzig echt aus. Was, oder? Crazy. Voll verrückt. Aber immer wieder schick. Ja. So, bei uns ist jetzt wieder, ja aus dem so kalt kann es gar nicht sein. Es schneibelt und es wird gegessen. Was gibt's? Hm. Wurst. Scharfe Salami mit Wurst. diese ist so ein Geschenkkreck. Oh! Hautneig. Schauen wir mal, was Es ist das 2003er, oder? Leberstreichwurst. Hey. 2003 er Na, Nein, Kalbsleberstreichwurst. Ah, hm. Mal was anders. Mhm. Und ähm, hier <lacht> kommt die Wetterfront. Das ist ein bisschen wie wenn die weißen Reiter bei Game of Thrones ähm, kommen würden. Hoffen wir mal. Es <lacht> erwischt uns nicht oder ähm, ja. Naja. naja. Die weißen Wanderer haben uns doch überfallen. Aber bis jetzt sieht es noch ziemlich cool aus. Es schneit. Juhu. <lacht> Man sieht es auf der Kamera, glaube ich, gar nicht so wie ein echt. Och nee. nee, nicht wahr. <lacht> Oh, das ist doch nicht wahr lieber. Schaut mal, wie geil es jetzt einfach schneit. Ich glaube, mit der Kamera sieht man es besser. Und hinten scheint die Sonne. Mega. Es ist wirklich gerade, wie wenn Frau Holle das Kissen schütteln würde. Crazy. Geilo. Oh, mega. Jetzt sieht man es voll gut. <lacht> Juhu, Was sagt der Grinch? Grinch, Grinch genau. Das ist... Du musst dich unstrengt, dass er so versaut hier? Es geht oh. nicht mehr, es schneit. <lacht> es oh, ist so wow. schön. Wahnsinn. Ja, <laughs> einer der krassesten Stürze, obwohl es eben eigentlich nichts ist, wie ihr seht, aber es ist halt sausteil Und die Vicky hat sich jetzt mehrfach überschlagen. Die auch her, ich habe gar nichts, also ich Ja, man sieht Schnee. die Spur im Schnee. Seht ihr die Spur? Da zwischen den Bäumen durch, da wo eben kein Schnee liegt, da ist sie runtergerutscht. Aber zum Glück nichts passiert. Nein, Scheiße. Aber wie du poängstig mitgasst? Du r acquisitzt, wieoso Sonst geht es bei mir ganz gut, aber jetzt war ich nur auf. Also ich hab's nicht Yeah, yeah, I said. I I said, you. said, I Ich ja, da wäre ich auch dafür. Ich mag das wie diese Restaurant auf und wieder ist vielleicht weniger kalt, wenn es schneit, aber es ist schön ausschaut. <lacht> vielleicht habe ich auch ganz viel an. Also <lacht> <lacht> vielleicht können wir heute Abend schon Weihnachten feiern. Weil besser wird von der Stimmung her nicht glauben. <lacht> das wenn ja, genau. Ja. So, Ente gut, alles gut? Ja. Ente gut. Ja, Ente gut, jetzt bei Leuten. Auf jeden Namaste. Fall. Oh. sind wir gut unten angekommen und ja, Trail war witzig, sehr ja, lustig, aber schwierig. Ja. Geile Conditions, also jetzt, da hat es gar nicht kriegen und es geschneit. Oben richtiger ja, Winterwanderling, so, ja. ja und wer gerne mit mir das gewünscht sein sein will, in die Kommentare bitte schreiben. Gemeinsam bringen wir die Frauen in die Knie, was Weihnachten geht. Mhm, schön. Aber hier sind wir 2-1. Genau. deswegen 2-1. Wir sind es Weihnachten schon. So ist es. wir bringen Weihnachten <lacht> im Keller. Viel Spaß! Ich mag gern Steine. Ja, gut, viel Spaß! Ja. Ich auch, aber ja. nur auf dem Trail. na ja. ja. Spaß die Seite Cool, dass ihr dabei wart. Ja. Äh, wir halten euch am Laufenden und am Rollenden. Wir haben immer nur ein paar kleine Sachen am Weg, was wir machen würden, wenn das Wetter jetzt dann wärmer wird und ein bisschen stabiler. Wenn wir die Fatbikes was anstarten, einmal so Pistenschredden, wäre da ganz cool. Ja, und dann ist eh schon Weihnachten. Dann fallen wir zwei Wochen aus, dieses Jahr leider. Ja, Wie zu viel geschenkt für der Wiki. Ah, okay. ja, Und dann ja. geht es eigentlich mit Jänner fast wieder weiter. Pufa, ja. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.